Du sprichst und dich wehrt. Ich bin, was du aus mir machst. Ich liebe deinen Worten zuzuhören, deine Art. Dein von Herzen dich entgegen nach mir sehen. Erlebt, wie dein Herz nach mir fragt. Und du mir sagst, du bist der Grund, der gelegt, Einen anderen wird es nicht geben. Und du selber bist das, was du sprichst Ich will dem Durst ihn geben Von der Quelle des lebendigen Was das du, Ich will dem Durst ihn geben Von der Quelle des lebendigen Versuch, dich aufzuspüren, bleib bei dem, was sich erkannt. Doch steig mir nicht in meinem Herzen, pilgere in dein Herzland. Steh nicht nur im Erleben, denn du sprichst von anderen Sein. Du lässt mich nicht aus deinem Blick mit dir. Die Verheißung spricht, ich will den Lustigen geben, von der Quelle des Lebendigen, Passers und Ich will den Lustigen geben, von der Quelle des Lebendigen. hast an mich gedacht, bis Schöpfer, Hirte, Vater. Mit dir beginnt der neue Tag, ohne Nacht, ohne Dunkelheit. Schenkst uns das ewige Gnadenjahr. Langfromm lässt du uns werden, durch dich wird Friede gemacht. Werden wir Erlösungsland ererben. Christus sein, im Menschen Jesus, am Kreuz das neue Schaf. Ich will in Lust dienen geben, von der Quelle des Lebens leben. Geben. Was ist umsonst? Ich will in Lust dienen geben, von der Quelle des Lebens leben. Geben. mit einsteigen. Ich will dem Durst die Jungen von der Quelle des Lebens liegen, was das umsonst. Ich will in Durst die Jungen von der Quelle des Lebens liegen, was das umsonst. Lisa Marie mit Kati zusammen. Ich will dem Lustigen geben, von der Quelle des Lebendigen, das uns Ich will Lustigen geben, von der Quelle des